Und herzlich willkommen zur zweitbesten Kochshow der Welt. Heute machen wir einen leckeren Schweinekrustenbraten. Hier ähm, habe ich ein schönes Stück Schweinekrustenbraten. Äh, hier habe ich noch ein bisschen äh, Sellerie, den hatte ich letzte Woche schon mal für eine Suppe im äh, den ganzen Kopf geschnitten und eingefroren. Wir haben wir Zwiebeln, dazu gibt es dann Boden mit ein bisschen Speck. Äh, äh, das Ganze wird dann später hier abgelöscht, auch mit äh, einem schönen Hefeweißbier, äh, Karotte, Lauch ein bisschen Gewürze. Mehr brauchen wir jetzt hier erstmal eigentlich nicht. Als erstes müssen wir hier einschneiden, damit es dann später schön floppen kann. Das hier, auf das Brett. hier können wir besser schneiden. So. Schön einschneiden, damit das dann hier oben später schön knusprig auch wird. Ich mache das immer so. So. Hier noch einmal. Da noch einmal. Und dann geht das Ganze nochmal der Richtung. So. Die Pfanne können wir auch schon anmachen, den Ofen können wir auch schon vorheizen. Dann heizen wir auf 200 Grad. Das kann raus. Jetzt wird die Sparte schön eingesalzt. Das mache ich auch nach Gefühl. Fett ist ein super Geschmacksträger. Ein bisschen verreiben, das ist auch hier. Und die Löcher, die wir da extra geschnitten haben, auch noch so ein bisschen reinkommt. So. Dann die anderen Seiten natürlich auch noch würzen. Ist ja versaut. Ich muss ich einmal Hände waschen. Hier haben wir nämlich schönes Marihuana-Gewürz. So, alle Seiten, schön einschmieren so. und die letzte Seite. So, dann, womit fangen wir an? Hier mit der gammeligen Karotte. Nur weil die so ein bisschen gammelt, ist das nett, dass man die wegschmeißen muss. So, wir schneiden einfach mal ab, so was eklig ist, was nicht mehr so gut aussieht. da schon, das ist hervorragend. Dann brauchen wir jetzt halt einfach ein bisschen Butter, ein bisschen viel. Jetzt tun wir das gute Stück hier, schön scharf anbraten. wird so, es jetzt hier scharf angebraten das hat den Hintergrund damit sich einmal hier an dem Fleisch die Boden alles schön schließen. so dass das später im Ofen einfach nicht ja. mein Tipp bei Fleisch ist auch immer das Fleisch bevor ihr das anfangt äh, zuzubereiten so lange wie möglich draußen liegen lassen damit es schon mal Zimmertemperatur bekommt so, ähm, das macht einfach am besten gefallen langt auch schon von der Seite Seite. Wir stellen das einfach hier mal so ein bisschen ran, dann kannst du nicht umfallen. So, schneiden wir jetzt ein paar Zwiebeln. Scheißegal wie es geschnitten wird, das Gemüse wird später äh, sowieso rausgefiltert. Das ist die Basis so, für die Soße und für den Geschmack später vom Fleisch. Noblau der auch natürlich niemals fehlen. Wir nehmen uns zwei schöne fette Zehen. Die stellen wir mal da weg, weil die brennen wir in den sieht hier aus? Ah, da knallt schon das Fett. So, diese Seite haben wir noch nicht. So, das ist ja noch die letzte Seite. Bisschen schön Fett noch drunter. Jetzt können wir auch ruhig einmal so ein bisschen stehen bleiben. Ihr seht schon, hier fängt schon an, so schön kross zu werden. Und jetzt schon wir das Ganze ja auch schon mit dem Weißbier ab. Das gibt nämlich später die schöne Soße. Jetzt nehmen wir hier ein bisschen Gemüsebrühe und hier Bratensoße, dass aus der alles ein bisschen dick wird. Jetzt warten wir einmal, bis das Ganze kocht. Den Knoblauch ähm, rate ich eigentlich immer ganz gerne an, aber nicht zu lang, sonst wird er bitter. Ähm, ich habe es jetzt einfach nur gerade eben vergessen. Also ihr könnt den mit dem Gemüse schon mit reinschmeißen, oder aber ihr macht es einfach so. Das ganze Ding auch schon nehmen. Das mal gucken, dann können wir mit der Hand anpacken. Das Gleiche mag ich nicht, ich mag das nicht. So, Da kommt das gute Stück hier rein. So, Arrivederci. Die Uhr stellen wir jetzt mal so auf eine. 40 Minuten. So, nochmal 41, komm. Mach mal hier. 420 habe ich das restliche Weizenbier reingemischt mit dem Sud, der da noch übrig war. Das gießen wir dann nach 42 Minuten da einfach wieder drüber. So, ich mache jetzt mal kurz die Wäsche und lasse euch hier. Schon ein bisschen mehr wird oh. ja, deswegen setzen wir das ganze Ding jetzt mal so ein bisschen runter. Wow. da brauche ich beide Hände. Mal so auf 100 Grad. Ja. So, also ihr habt es gesehen. so sieht das ganze Ding jetzt aus. da oben schon gut aufgegangen. aber damit es jetzt nicht zu trocken wird, haben wir das jetzt jetzt hier runtergedreht auf 100 Grad machen wir noch Umluft. Wir hatten das jetzt zwölf Minuten hier auf 200 Grad Umluft äh, mit, mit Grillfunktion. Ähm, wir lassen das Fleisch jetzt lieber bei niedriger Temperatur fertig garen, damit es einfach zerter wird. Weil umso langsamer und schonender das Fleisch gegart wird, umso zerter, äh, zarter wird das. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Da kippen wir jetzt noch ein bisschen hier von dem Supner. Nochmal vor 20 Minutes. Können wir hier auch wieder ein bisschen höher drehen. Nochmal auf 150. Jetzt hole ich noch ein bisschen, da ich mir überlegt, ein bisschen Rosmarin. Rosmarin, Thymian. Ich nehme das einmal kurz ab, weil es Vogel drauf geschissen hat. Dann machen wir uns jetzt mal an die Bohnen. So, hier habe ich schon in der Pfanne, den braucht man ja ein Sauber machen zwischendrin. Da steckt da so viel Geschmack und Aromen drin, dass man das nicht wegwaschen, sondern einfach weiter verwenden. Wir machen jetzt, jetzt hier noch ein paar schöne Speckbohnen. So, Bacon. So, und dafür wunderbar verwenden. Höre ich da? Da brutzelt es schon langsam. Gehen ja, Geh mal zu dem Speck. Ja, schön fett. Mmh. <lacht> so. Wir hier mal so ein bisschen auseinanderziehen. Den machen wir jetzt erstmal so ein bisschen kross. Dann kippen wir die Bohnen dazu, würzen das Ganze und lassen es einfach so ein bisschen ziehen. Mehr braucht man da gar nicht machen. Ja, der Speck sieht gut aus. Butter auch schön, herrlich. Kippen wir da jetzt den Boden schön dazu. was da noch reinkommt. Ihr müsst wissen, so, ich koche immer mit der Nase. Und riech Und dann weiß ich, was da noch dazu passt. Und das ist jetzt, jetzt hier eine schöne Teriyaki-Sauce. Das sieht auch gut aus. Hm, und riecht jetzt noch besser. So, dann lassen wir das hier mal so ein bisschen kochen. dass bis der ganze Saft da ein bisschen in den Boden schön einzieht können wir hier die Pfanne auch schon wieder ausmachen, auf die Seite stellen. Und dann hat sich das Thema hier jetzt erstmal erledigt. So, das ist auch eine Sache, die ich festgestellt habe. Ich kenne kaum ein Gericht, das besser schmeckt, wenn man es das erste Mal isst. Also meistens macht man es ja alles, kocht fertig, bis es fertig ist, macht es dann auf den Teller und isst es. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das dann ein bisschen so stehen lasse, auf der Seite und es kalt wird, dass es ähm, beim zweiten Erhitzen dann viel intensiver schmeckt. Ich habe das auch nachgelesen, das liegt wohl daran, dass ähm, bei Hitze gehen die Aromen aus der Zutat raus. Also sprich, die Aromen gehen jetzt hier aus den Bohnen und, und aus dem Speck gehen die raus. Das ist hier dieser Sud, den ihr da seht. Ja, und in dem Moment, wo das dann kalt wird, zieht das ein. Ja, deswegen tut man auch so Suppen und Eintöpfe meist schon nach vorher machen, damit das schön einziehen kann. Dasselbe mache ich jetzt hier mit den Bohnen einfach auf. Das lasse ich jetzt einziehen, da den restlichen Sud äh, noch verdampfen. Das Ding sieht auch gut aus. Herrlich. Da kann man, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher drehen. Aber ah, das ganze hoch 175. Bald ist es soweit, meine Freunde. Jetzt kommt hier ja einmal ein bisschen Sudzeug da drüber. muss ich dann wohl mal probieren. So, jetzt noch ein letztes Mal 420. Und danach geht's ans Finishing für die Sosa. So. Jetzt geht's zum Endspurt. Die Uhr sagt zwar noch 8 Minuten, aber das Ding ist gut. Das seht ihr auch gleich. Ich es mal raus. Ich lieber noch ein bisschen ziehen. Ähm Die Basis für unsere Lose. Deckige Fleischsaft, Biersud. Das Herr können wir da drinnen lassen. Stellen das Ganze zum Ziehen. Ist. So das ist richtig schön für Da muss jetzt noch Flüssigkeit raus, damit das Ganze vom Geschmack ein bisschen intensiver wird. Damit das noch ein bisschen andickt. Schneide ich jetzt ein bisschen Soße rein. Perfekt. Super. Tja. Dann war das, dann melde ich mich wieder, wenn das Zeug auf um den Teller rankommt. Hier, das lasse ich jetzt einfach noch so eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas kochen, die Soße, damit da einfach mehr Wasser raus verdampft. Das bedeutet, die Soße wird vom Geschmack einfach intensiv. Mache ich nochmal ähm, Grillfunktion, 200 Grad, baller da richtig kurz mal drauf, dass das nochmal schön warm und heiß gemacht wird und die Kruste schön kross ist. Und dann ist das schon fertig. Ah, weiter geht's. Die Soße köchelt vor sich hin. Oh, meine Freundin hat sich gerade gemeldet. Ja, von Ela, ich bereite also schon die Spätzchen, die Spätzle vor. So, so, so, so. Die Soße, die kriegt er weiter schön vor sich hin. Das ist super. 6, Gramm, 100 Gramm. 6 Gramm, 308 Gramm. Ab. Das ist auch okay. Trick von der Freundin. Die wird das Ganze immer ein bisschen mitgeblähter. Dann machen wir das natürlich exakt genauso. Viel so, ja, vielleicht. Das ist ja schön durch. Ja, vielleicht gibt man da mal noch Eier. Rein. Vielleicht daran, dass die ersten drei Eier ein bisschen größer waren. Mal, was die Freundin zu sagen hat, wie es weitergeht. Das habt ihr gesehen. Und dann steht du den da einfach nur noch durch. So, und dann steht da nebendran eine Schüssel mit kaltem Wasser. Ich da dabei. Ich habe da noch mal auf 200 Grad eingeheizt. Und ähm, dazu wollte ich sagen, so, das muss man dann immer im Auge behalten, was ich nicht gemacht habe. Ja, fertig ist es jetzt auf jeden Fall. Jetzt schneiden wir das Ganze schön an und dann gucken wir mal, ob es auch so geworden ist, wie es werden soll. So. Ja, genau so muss das aussehen. Soll man ja immer leicht essen. Mhm. Ah, bester Montag ever. <lacht> Was ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Schön, dass ihr mhm. Ich habe gesagt, ich muss noch ein Video machen, wie ich da so eine Kruste reinbeiße. Wie schön es knackt. Mm hmm.